Ich hoffe, dass den größten Einfluss der Lerner haben wird, sowohl der individuelle Lerner, als auch alle Lerner, die da draußen dann im Internet lernen, miteinander. Und dass wir weniger auf die großen Institutionen gucken, was die machen, dass wir weniger die Superstar-Professoren suchen, dass wir weniger Legitimierung durch die Politik suchen, sondern dass wir einfach diese Begeisterung im Online-Learning widerspiegeln können und, und auch sehen, was da passiert und dass das die Leute sind, die tatsächlich lernen, die auch die Diskussion dann prägen.